Hallo zusammen. Ja, wir befinden uns aktuell mitten in der Saison. Ähm, wir haben schon ein paar harte Wochen vor uns gehabt. Äh, etliche Materialschlachten und Festivals, Produktion ohne Ende. Jetzt sind wir hier bei Ruhe in Love. Ich bin Franz Feig. Ähm, ich bin äh, der Kopf äh, der Siede.Fu. Und äh, ja, jetzt äh, steht die Ruhe in Love an. Aktuell haben wir hier unsere Bühne aufgebaut. Das ist äh, die Giebeldach-Variante. Wir haben eine 6 Meter Tiefe, eine 10 Meter Breite und äh, ja, wir spielen hier halt eben äh, mit Ton. Das ist eine Tagesveranstaltung, ein bisschen Licht. Aber mit der Ruhe in Love sind wir quasi beim Bergfest äh, der Saison angekommen. Also wir waren in den letzten Wochen mit Höhenarbeiten, äh, Bühnenbau, äh, und vielen weiteren Fachgewerken unterwegs in Europa. Wir haben Magic Skies errichtet, wir haben die Infrastruktur für das Sunset Beach Festival in Haltern gemacht. Es gab beim Live Aid in Wien eine Riesenbühne, die wir auf und wieder abgebaut haben. Wir waren in Amsterdam, haben Magic Skies für die FIBA gebaut, für das Federal International Basketball Association Team. Neben unserem Fachpersonal und äh, unserer Manpower haben wir natürlich auch einen eigenen Technikpark. Dazu gehört halt eben unsere Bühne, wo wir gerade drin stehen. Wir haben Podesterie, wir haben Lichttechnik, wir haben Tontechnik. Ja, also wir können eigentlich äh, recht äh, große Geschichten bedienen. Wir haben DJ-Technik, das Pioneer-Sortiment. Ja, also eigentlich für jeden Eventer das, was er braucht.